Hier, Meisterei Manuel Hafner. Ruf nicht an. Hm? Darf ich dich nächste Woche dann anrufen? Ja. Hm. Ah! Ja, also, er sagt <lacht> Darf ich dich nächste Woche dann anrufen? Ruf mich nicht an, weil du weißt oh, doch nein. genau, was ich nimmer mehr will und dann nimmer mehr kann. Bitte ruf nicht an. Falsch. Nein, nein, nein. Wir ja, war da zu ich Darf ich drauf. dich anrufen? Ja, warte, ich spiel's in Druck. Darf ich die nächste Woche anrufen? Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, dass ich nimmer mehr will. Und nimmer mehr kann bitte ruf mich nicht an. Ruf an. Dann schlafe ich ein, bis ich wieder die Blinden Blinden Weit hast du gebracht, ich stehe auf in der Nacht und dann geht ich spazieren. Ganz ohne Grund, ich habe ja nicht am einen Mund zum Eis Und fahre heim, komme ich so los fürs Bohr, mein Puls liegt immer. noch. Here yes. Du weißt doch genau, wo ich wohne, und wo willst, Frau, dich her, was du nicht zu dazu bist. Ruf mir nicht an, du weißt doch genau, wo ich wohne, und wo willst, Frau, dich her, was du nicht zu fein dazu Rufen Sie nicht an, wird uns auch nicht. Gut, ich schreibe Ihnen ein WhatsApp. Danke. Danke? Danke. Bitte. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Schön, dass, wir, schön, dass wir Zeit gefunden haben, hier vorbeizuschauen in diesem äh, wunderschönen Kanal, wo es um Zäune geht, um Bratwürstel. Um Ziegen, um Schuhe, um Pullover. Musik. Cello. Äh, Holzbretter. Holzinstrumente. Was für ein Video kommt nächste Woche? Äh, da rufe ich dich dann an über WhatsApp. Okay. Rufen sie nicht an mit uns auch nicht. Tschüss. Hier. Der Abschluss ist scheiße, ich ruf sie nicht an. Dann kann es am besten passen. Hat das abdreht jetzt? Mhm. Hat das passt? War das jetzt alles drauf? Super, danke Maxi. Genau. GoPro, GoPro. schalte an. Schalte an, sie drauf. GoPro abschalten. GoPro. GoPro.